Jo Leute, was geht wieder hier zu back zu einem Video? Leute, also ich äh, zocke ja immer, wie jetzt. Ähm, ich zocke ja jetzt etwas und ja. Also heute wollte ich etwas anderes Video und zwar mit meinem Freund. Sag mal Hallo. Moin. Okay, das war jetzt kein Hallo, aber egal. Egal. Okay, Den Jux. Ja, genau. Also, heute machen wir ein Video. Es gibt ja so ganz viele YouTuber. Ich bin auch ein YouTuber. Ihr guckt mich gerade. Aber ein kleiner. Ja, ja ich, kleiner. Ich bin ein kleiner D als Name. Also. Ja, kleiner als sein Name. Digga. Also. <lacht> aber, das Schlimme ist, es gibt solche YouTuber da draußen, die mag ich nicht. Also, das ist nicht schlimm. Also. Da sind so manche YouTuber, die ich so ein bisschen kritisiere. Also, kritische Hase. Genau, kritische Hase. Also da gibt es YouTuber, die ich überhaupt nicht abschaffen kann. Und zwar, gut, ich habe ein gutes Beispiel. Kennt ihr Standardskill? Standardskill. Leute, oh. Standardskill. Guckt, guckt euch den mal an. Er clickbaitet so viel. Ne, habe ich recht? Äh, ja, ja, ja. Der Berund sagt ja. Ja, ja. Ja, also Standard Skill, der, der macht, der schreibt irgendwie immer so neues so, so gratis wie Bugs neue Waffe in Fortnite und dann oft sind so ein lames Fortnite Gameplay und dadurch gewinnt er diese Abos. Also Leute, ich schreibe ja immer ehrlich, was in meinen Videos passiert in den Titeln so cool, aber er macht immer so komische Clickbaits. Kaka. also wenn, wenn irgend, irgendwas äh, wenn irgendwas neu rauskommt dann also oder wirklich irgendwas ist dann sage ich auch, auch euch ja aber wenn man das dann so, so Ach, ich weiß nicht. <lacht> aber wenn man das dann so komisch faked, so komisch faked, wisst ihr so ähm, wenn man das so faked, dass irgendwas neu in Fortnite ist das ist halt richtig uncool ja, man denkt sich, wow, ja ja ja man Waffe. denkt sich man denkt sich neue Waffe wow und dann und dann ja man denkt sich neue Waffe wow so oh mein Gott so und dann auf einmal ist so ein Six. dann denken vielleicht noch die Zuschauer dass ähm, dass, äh, dass dass dass dass vielleicht im späteren Video dann kriegt er immer Laufzeit und dadurch, weil er so viele Klicks bekommt und so, und immer so viel Werbung in seine Billo-Videos reinstopft, dadurch will er Geld verdienen. Er hat so viele Abonnenten, und zwar zu Unrecht. Und zwar, guck ich, ich bin ja immer ehrlich mit euch. Und er, er macht einfach solche dummen Clickbait-Kacker-Videos, die nur Aufmerksamkeit bekommen. Also Leute, wenn ihr Standards gesehen, dann, ähm, Lass sagt, ein Dislike. Ja, lass ein Dislike. Also klickt überhaupt erst gar nicht auf, auf sein Video, weil er darf keine Klicks bekommen. Er darf keine Klicks bekommen. Und noch so ein Thema. Er schreit immer in seinen Videos. ne? Und Livestreams. Junge, dein Hase, der weiß. Das ist kein Hase, Digga. Der sagt zu meinem Hund Hase einfach. Junge, dein Hund weiß. Ja, und, und ich hasse das, wenn man immer so überreaktions- so komisch und er tut dann noch so auf, als ob er so stark ist mit seinem fetten Hoodie unter seinem äh, Pullover, wo er noch so richtig dünn ist, so ein richtiger Schwachkopf, der sich immer mit Chips voll frisst und so. Der, der frisst sich immer so voll und dann denkt er so, ja, ich hab so, ich, ich bin so cool, ich bin so cool, so. So ganz uncoolmäßig, Also, ne? Am Ende, früher habe ich den standard gefeiert, aber jetzt ist er nur ein kleiner YouTuber. Also großer, weil ich ihn den klein weil der. Nur seine Freunde äh, abonnieren den. Ja, ist so, guck mal, er, will, er, er denkt so, ja, wenn ich das in den Thumbnail reinmache, kriege ich, krieg ich Klicks kriege ich Klicks, dann kriege ich Geld, dann kriege ich Wiedergabezeit, dann kriege ich, dann denken die, dann lassen die alle ein Like da, weil sie denken, ne, ne, dann, ne, dann kriege ich Likes, dann kriege ich Geld. Also, und dann ballert er noch seine Videos mit so viel Werbung voll. Also, es ist so ein, Leute, stellt euch mal vor, ihr werdet von Fake-Sachen behäuft und kriegt davon noch Geld. Also, also werbe denn noch äh, nach dieser, D Ihr seht bestimmt ihn jetzt ganz anders, weil er schreit immer so, so, oh mein Gott, Leute, und, und am Anfang sagt er noch. Mm. Ja, und guck mal, in seine Livestreams. ja, kann man das Und sagt, ja, Leute, in 10 Minuten passiert dies, das, Ananas, und was zu passiert, gar nichts. Ja, was passiert? Er springt in Fortnite, das ist das Einzige, was passiert. Ja. Und, ja, fort und Junge, Junge, was? Er spielt immer so mit kleinen Kindern. Und, und zwar sind da, seine Videos eh safe. Diese, seine Videos sehen alle auch so fake aus. Und kein. Ja, ja, äh, ja, die sind alle safe gescriptet oder so, dass so ein random Kitty reinkommt, ne? ähm, Also, meine Vermutung, dass standard so standard so ist, vielleicht. Ähm, Tutor so, als Werter spielen. Ja, das kann auch sein. Also ich, ich glaube, der tut auch so, kann vielleicht auch sein, aber ich glaube das jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, es ist auch wirklich mega uncool, wenn man seine Videos dermaßen faked. und vor allem in seinen Videos steckt nicht mal viel Mühe drin. Ja, der, ja, das nicht ja, der holt sich ein Mikrofon, der hat nicht mal so einen richtigen Cutter safe. Und ist das er kann nicht hier äh, zocken. Also er, er kann gut zocken, das kann man ihm lassen. Aber alles andere, er ist in YouTube so schlecht und dass er dafür so viele Likes und Abos bekommt, das kann und Klicks und das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ne? Rede ja, du, du mal. Du gibst dir so viel Mühe und deine Videos. Das ist das äh, zehnte Mal, dass wir dieses Video versuchen aufzunehmen. Ja, also, das, das, das ist eigentlich wirklich so. Eigentlich schon das elfte Mal. Ja, wenn das in die Hose geht. Ja, also. Aber das ist auch so schlecht. Guckt mal, Leute, er ist. Gu also, guckt euch mal an. So, so, dann, dann, was er. Äh, wisst ihr? Wisst ihr, weil er erzählt ja noch so im. Äh, äh, als, zum Beispiel neue Pump kommt ins Spiel, ja, dann sagt er: Oh mein Gott, Leute, neue Pump kommt ins Spiel. Dann kommt direkt Cut und er spielt random Duos, und das ist immer so. Er macht immer die gleichen Videos. Also, äh, wer sein Content mag, da weiß ich auch nicht mehr. Den kann man nicht mehr retten. Den kann er wirklich nicht mehr retten. Also, junge, deine Hasse, was für Hasse dein Junge? Der beißt mich. Ich bin ein Leckerli für ihn. Und komm, du Uh, kurze zu mir hat ich weiß also ähm, ja, Leute, guckt euch bitte kein Standard wenn da, wenn da so kommt, neues Dings, neue, so ein aufregendes, das, das ist Clickbait, das, er macht das extra so, dass die Leute denken, ah, und dann sagt er noch so, oh mein Gott, Leute, neue Pump kommt ins Spiel rein, zum Beispiel. Das sagt er dann noch, damit er Wie Wiedergabezeit bekommt und damit alle Leute möglichst schnell nochmal diese verdammte Werbung gucken. Bitte, ja, sagt, komm, bitte um meinen Merch. Oder ja. Oder. Nicht. Oh ja, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Gib meinen Creator-Code ein, damit er damit damit er sich noch extra viel Geld in sein Portemonnaie stopfen kann und sich mehr Chips kaufen kann. Damit er sich voll fettet in sein. Der, der tut so, dass das sieht. Er, er tut er denkt so, dass alle denken, dass er aussieht, als ob er so ein richtiger. So ein Typ ist mit dem, der richtig seine seine Videos sind auch voll kurz, glaube ich. Gefühl, weißt du, Paluten ist so viel besser. Der Paluten, da steckt so viel Mühe drin, da ist es auch so interessant. Er macht gar kein Clickbait. Er macht gar kein Clickbait. Ja, bei dir, er ist das ein Paluten-Video oder ein Stambi? Wie, was? Ein Standardskill-Video. Weil wir reden jetzt über Paluten, aber das was? Naja, also, das ist Paluten jetzt so ein Beispiel. Der ist viel besser. Der hat auch etwas mehr Abonnenten, so eine Million. Nein, weniger. Hä, hey, nein. Der hat du, mehr. Ähm, der, der hat weniger, aber. Hä, hey, Paluten hat 4 Millionen und Standardskill hat, ähm, hier 3 Millionen. 5 Millionen. Nein. Da du Quark. Also, Leute, guckt ihr ja selber nach, ist ja, ja. Äh. Aber, naja, also. Leute, wenn irgendwas kommt, dann schaut es euch bitte nicht an, guckt. Er will dass direkt von vorne kommt Werbung, dann dieses, dann fünf Werbungen im Video kommen, dann kann er sich damit er schön sein schönes Leben, der hat sich eigentlich nur von seinem normalen Geld, hat er sich ein Mikrofon gekauft, er hat sich vielleicht ein Videoschnittprogramm gekauft, so ein Kack und dies und das, das ist auch richtig kacke sein Milo, konnte. Sein ich kenne Standertrill, als ich Zimba, deine... Dein Hund, der beißt mich. Gib ihm eine Klatsche. Also, auf jeden Fall, Leute, bitte. Guckt ihn euch nicht an. Lasst einen Daumen runter da, wenn ihr schon die Videos anklickt. Und guckt sie bitte nicht so lange. Weil er will Geld verdienen, indem er so... Clickbaitet, äh, der denkt sich so, ja, das, dann nimmt er so ein nicht mal gutes äh, Dings auf, wo er vielleicht flüssig spricht, bisschen gekattet hat, mehr nicht, aber sonst macht er sich gar nicht viel Mühe in seinem Video. Also guckt Leute, Standardskill, der schreit immer, das ist so ein richtiger Asi, also, also, ne? ne? Standardskill, wenn du drauf reagierst, dann äh, schau nicht so rein, also schau nicht so. Das stimmt alles und ja. deine Community soll hören oder sehen, was wir über dich sprechen. Ja, du Denn bist du bist ein youtube nichts -Nutz. Du bist einfach so ein YouTube-Platzhalter, wie in der AG-Wahl. Du nimmst Rob Robotik-AG das, nö und das, bam. Lok hat ja nicht mal einen guten Abi. Ja, safe. Noch hat ja bei, bei 12. Klasse die Schule abgebrochen. Safe hat er bei 8. abgebrochen oder so. Ja. Also, Standardskill ist so ein, wisst ihr, so ein Assi. Er schreit immer so, oh mein Gott. Nee, man muss schon richtig leise machen, damit man keine Ohrenschmerzen bekommt. Ja, und Also Leute, guckt ihn euch bitte nicht an. Ich wünsche euch viel Glück noch am Tag. Also bitte. Wenn ihr Standard-Skill abonniert habt oder so entabonniert, den macht so viel wie möglich Daumen runter. Klickt am besten überhaupt nicht auf seine Videos. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Also, ja. das ja, ciao. Ciao, ihr kleine Nüsse. Ciao. Ciao, Metro-Neons.